dass mir kalt ist und ich euch ja quasi jetzt das sofort zeigen könnte, ich brauche trotzdem diese Aufwärmphase, diese Zu-sich-Kommen, brauche ich. Gehört einfach mit zu dieser Session dazu, weil es, es geht nicht in erster Linie um die Form es geht mehr um diese Selbsterkenntnis, um eigene Meditation, um Körperwahrnehmung und Entspannung. Und diese Entspannung, wenn ihr nur zwei Sekunden mehr als der Durchschnittsmensch darauf verwendet, euch das mal darüber nachzudenken, dann werdet ihr feststellen, dass diese Entspannung ist nicht einfach nur so ein Zack, fertig, sondern das ist umfassender. Also das hat dann auch was damit zu tun, wie ihr euer Leben lebt und was ihr so tut, weil wenn ich andauernd Sachen mache, die mir eigentlich, also meiner eigenen Moralvorstellung widersprechen, dann kann ich mich nicht entspannen, wenn ich andauernd Angst habe, dass dass ich meine Rechnung nicht bezahlen kann, kann ich mich nicht entspannen. Wenn ich andauernd Angst habe, dass sowieso ich meinen Job verliere, kann ich nicht entspannen. Also kann man später schon, aber das ist sehr herausfordernd. Also wir, nee, das ist nicht einfach, ich gehe auf die Wiese, dann wird mir geholfen und fertig. Danach ist alles in Ordnung. Nee, auch nicht, ich gehe mal auf die Wiese und dann ist das wie so in der halben Stunde war es gut und danach geht das schlechte Leben weiter. Das reicht nicht. Also das ist nicht. Das ist nicht meine Intention. Obwohl an dieser Körperarbeit viel hängt. Also da kann man viel mit erreichen. Also vollständig atmen machen wir zum Himmel, vollständig ausatmen zur Erde machen wir, zu spüren, ob der Körper durchlässig ist, trotz der Kälte. Mensch, ich ziehe meine Finger zurück, dass ich so Probefäustlinge habe. Also ich habe jetzt meine Finger nicht offen, auch wenn die so ich so aussehen. Ich habe eine Faust gemacht. In den Handschuhen. Trotzdem entspannen, trotz der Fausthaltung entspannen. Weil selbst die Vögel fliegen heute tiefer. Was ist das? Dieses vollständige Atmen ist echt wichtig. Auch das Rücken gestreckt sein lassen. Und das Entspannen beim Sitzen. Und sehr, sehr, sehr, sehr kurz einmal bewegen wie ein Baum. Die Finger sind nicht locker, sondern da sind gar keine Finger drin. Und immer noch die Fäuste. Das war schon mein Baum stehen.